Ich bin zum ersten Mal hier um die Ecke gekommen und habe gedacht, hier kannst du ein Stückchen dich öffnen. Hier musst du dich nicht verbiegen. Und hier kannst du ganz du selbst sein. Man muss diesen Ort finden und man muss ihn vielleicht auch finden wollen. Der lebt einfach davon, dass er sozusagen beschützt von Bäumen in dieser Landschaft, in dieser niederrheinisch-münsterländischen Landschaft liegt. Es ist schon so, dass am Anfang wie immer erstmal eine flüchtige Begegnung ist und dass man dann auch hier den Tag genießt, ne? die Natur genießt, die Stille genießt. die wir hier hinzogen. Wir wollten alle drei gerne, wie er seine Professur altersmäßig aufgab. Da wollten wir lieber auf dem Land leben. Und da saß wir nun am Kaffeetisch und da klingelte das Telefon. Und das Telefon war im Flur, also etwas weiter weg. Und darum schrie meine Mutter laut, da ist Eva Brinkmann. Bildhauerin aus Wesel, eine Jugendfreundin von ihr. Und die sagt: Da gibt es ein altes Herrenhaus, Haus Essel, das könnten wir vielleicht erwerben. Und mein Vater schrie zurück, damit sie es hörte: Ist gekauft. Ja, und dann sagte mein, schrie meine Mutter zurück: Du bist verrückt, wir haben es doch noch nie gesehen. Doch, da habe ich 1926 gemalt, da war er hier mal in Drevenack. Das ist so schön, das können wir unbesehen kaufen. Ja, er hat etwas Wiedergutmachung gekriegt, weil er die ganze Zeit keinen Beruf hatte, meine Mutter auch nicht. Ja, da kriegt nur etwas Geld und das haben wir denn hier reingesteckt. Und jetzt würde ich gerne von euch wissen, was ihr alles so gesehen habt.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 Eva. Eva Pankock, ja. Und die Eva Pankock, wisst ihr was über die? Gibt es die noch oder gibt es die nicht mehr? Ja. Die lebt noch. Die lebt noch. Wo lebt die denn? Ja. Der in Drebenach. Eher in Drebenach, ja. Weiß das einer noch genauer? Ja. Im Haus Esselt. Im Haus Esselt. Weißt du denn, wo Haus Esselt ist? Hm. Nein. Dann guckt man alle nach da. Das ist Haus Esselt. Hm. Oh, das meinst du? Ja, das, das ist das Essen. Das könnt ihr euch gleich auch noch mal machen. Mein Name ist Annette Burger. Und an diesem Ort bin ich zum ersten Mal im Jahr 2000 genau gekommen, da hatte die Frau Pankok nämlich Geburtstag und feierte ihren 75. Und äh, da hatte ich zunächst eine Ausstellung von ihr gesehen und das hat mir sehr gefallen. Ich war dort mit Freunden, aber rein zufällig. Äh, denn ich kannte Frau Pankok nicht und ich kannte auch nicht Otto Pankok. aber sie hat uns dann alle eingeladen, nachher noch hier hinzukommen und so habe ich gleich eine Geburtstagsfeier mit hier erlebt. Und äh, dann hat sich das sehr schnell ergeben, dass ich öfter hierhin kam und äh, das Werk von Pankok näher kennenlernte und ich muss sagen, das hat mich von Anfang an sehr berührt und sehr beeindruckt. Ja, und äh, heute? ist es so, dass Frau Pankok nach und nach, auch altersbedingt, immer mehr abgegeben hat oder äh, Hilfe um Hilfe gebeten hat. Und da habe ich vieles mit ihr zusammen gemacht. Äh, und in dem Zuge habe ich auch mal überlegt, äh, kann man hier nicht was mit Kindern machen? Denn äh, ein pädagogisches Programm gab es hier nicht. Und äh, es war eigentlich Ödland. Ganz dunkel, ne? das ist hier, dieses Stückchen. So. So. Das ist einfach richtig immer schön gucken, ne? wie das da ist. So. Als er damit fertig war, als er zu alt war, da sagte er, ich will wieder richtig aufs Land ziehen. Und da hat er das hier gefunden. Ja? Und dann hat er hier noch wirklich acht Jahre gelebt mit seiner Familie, mit vielen Hühnern, die er, wir haben ganz viele Hühnerbilder, ja, und dann hat er hier das Museum draußen gemalt, das war hier damals noch eine Scheune und hier waren damals genau, was er eben gesagt hat, die Schweine drin und die Kühe drin. Als ich hier anfing, war das Museum noch Scheune. Da lag noch Stroh. Es sah so aus, als wenn die Kühe gerade den Raum verlassen hatten. Da war also nichts, nichts geändert. Das Museum gibt es seit 1968. Also relativ schnell nach dem Tod von Pankok haben Hulda und Eva Pankow sich entschlossen, das als Museum zu machen. Und das war, war schon schön, das mitzuerleben, wie das so gewachsen ist dann hier. Mein Name ist Waltrot Meiering und ich habe am 15. März 1965 hier angefangen, aber im Haushalt. Damals gab es ja das Museum noch nicht, wie wir gerade gehört haben. Und da habe ich hier als junges Mädchen im Haushalt angefangen, weil ich ein bisschen Geld verdienen wollte. Wir hatten zu Hause eine Landwirtschaft. Als ich dann am ersten Tag hier war, habe ich allerdings nicht gedacht, dass es 50 Jahre werden. Und habe mich dann so langsam... Mit der Museumsarbeit beschäftigt und den Bildern von Bangkok. Naja, heute sagen die Leute immer Archivarin, das stimmt natürlich nicht. Dafür muss man, das ist ein Beruf, dafür muss man gelernt haben, das habe ich nicht. Also ich betreue das Archiv. Ich habe dann Otto Bangkok ja noch kennengelernt, er lebte ja noch. Ein toller Mann, also sehr herzlich und oh, sehr lieb. Die ganze Familie, auch Hula, Bangkok, Eva. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt immer. Das war schon schön. Also richtig wie, Familie, wie eine zweite Familie für mich. Das war schon schön. Als ich hier anfing, habe ich gedacht, boah, die dunklen Kohlezeichnungen. die sind aber dunkel. Und desto öfter ich sie gesehen habe, desto heller wurden sie. Was mich selbst sehr kritisch stimmte, war die Schwarz-Weiß-Malerei. Die Monochromie, hatte ich immer gedacht, ist für Kinder gar nichts. Das schreckt sie eher ab und die Themen sind nicht leicht. Also die sind schon eher auch manchmal bedrückend. Das habe ich dann auch oft im Museum erlebt, wenn, dann, wenn ich dann mal im Museum war und Gäste kamen, die dann auch reinkamen. Boah, sind die dann kam immer die Frage, war Herr Pankoch depressiv? Ich sage, nee, das war er mit Sicherheit nicht. Also er war nicht repressiv. Klar, in, in der Nazizeit, da war es natürlich schwer, aber er war nicht repressiv. Also da, da konnte man keine hellen Bilder malen ne? in der schrecklichen Zeit. Und als der 9. November kam, wo alles kaputtgeschlagen wurde, dann sagte mein Vater, wir gehen jetzt zum Maler Stern, der auch Jude war.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 Katze, Vogel, irgendwas Lebendiges wollte er ja, gerne in seinen Landschaften. Ne? Ja, das ist mein Vater beim Holzschneiden. Ja, das war so, wenn man im Winter hat, er immer Holz geschnitten, wenn man nicht mehr rauskommt. Der hat Kohlezeichnung ja immer nur vor Ort, also Kohlezeichnung hat er immer draußen gemacht, nie im Haus. Und äh, die Holzschnitte, die hat er oben gemacht im Haus, wo der Herr jetzt die Druckwerkstatt hat. Durch das Drucken musste ich ja jedes Motiv abreiben. Und überall und jeden Strich, der geschnitten wurde von Otto Pankock, der hat mir ja gezeigt, wie das Bild entsteht oder was es darstellt. Und damit habe ich eigentlich erst nachher den, ja den, wie soll ich sagen, den Sinn der Bilder viel mehr erkannt. Im Anfang habe ich mehr auf Blumen und Tiere und solche Motive geguckt und als ich älter wurde, wurden auch die christlichen Motive für mich sehr ansprechend. Am Anfang habe ich gesagt, solche Bilder gehören eigentlich in die Kirche und später habe ich gesagt, die Bilder könnte ich auch zu Hause als Mahnung oder so auch an der Wand hängen haben. Das hätte mir dann auch gut gefallen. Mein Name ist Klaus Ladder. Ich wohne jetzt in Regen. Ich bin 1948 geboren. Ich bin seit 1965 hier. Ich habe in Wesel in einer Druckerei gelernt. Ich bin gelernter Schriftsetzer. Und in dieser Druckerei hat Otto Bangkok seine Briefbogen drucken lassen. Und ist dann zu meinem Chef gegangen und hat ihn gefragt, ob ihm nicht jemand helfen könnte. Damals war ich 16 Jahre im zweiten Lehrjahr und äh, hatte überhaupt keine Ahnung von Kunst. Und dann bin ich aber trotzdem hier hingekommen und habe mich ernst hier vorgestellt bei Otto Pankok. Jedenfalls sind wir dann auch mit Otto Pankok hier oben ins Druckzimmer gegangen und hat er mir dann erst gezeigt, wo die Holzstücke sind, wie er sich das so gedacht hat mit mir. Und wenn ich Lust hätte, könnte ich hier hinkommen. Er würde mir dann zeigen, wie wie die Holzstücke gedruckt werden und wie ich mit Farbe und Papier umzugehen habe. An dem Abend habe ich so den Eindruck gewonnen, das ist ein Künstler. Der hat ja einfach nur Manchester-Sachen an, der sieht ja aus wie ein alter Mann. Und ich habe also mir unter dem Künstler ganz was anders vorgestellt. Zwei Jahre lang ungefähr hat Otto Panko mir das so beigebracht und dann ist er leider verstorben. 770 Holzschnitte mindestens sind das. Davon haben alle eine Schwarzplatte und sehr viele haben eine zweite Farbe und einige haben auch drei Farben. Und das per Hand übereinander legen, um das Bild so genau hinzukriegen, dass alles, was Otto Pankow geschnitten hat, sichtbar wird mit den hellen und dunklen Stellen. Das ist eigentlich die Herausforderung bei diesen Holzstockdrucken. Aber das war das eine. Das andere war, dass, wenn ich hier war, dass Eva auch hier hochkam mit einem Tablett mit Kaffee und mit französischen Zigaretten. Damals habe ich noch geraucht. Dann wurde mir das hier kredenzt und ich, wurde, ich hatte so das Gefühl, ich wurde wirklich als der Drucker für Bangkok so behandelt. Ich hatte ja nicht gedacht, dass ich vielleicht 50 Jahre hier sein könnte. Im Grunde genommen habe ich hier für Otto Bangkok gearbeitet. Das ist ein Ehrenamt. Ich bin immer und immer gerne und wenn es nicht so gewesen wäre, wäre ich nicht auch heute immer noch hier. Ne? Ich finde das einfach so faszinierend, dass es einen Ort gibt, wo ja, ein Künstler, der schon sehr lange verstorben ist, immer noch irgendwie dafür sorgt, dass sich so viele Leute ähm, in, ja, in so einem nicht System darum kümmern, dass immer irgendwie alles weitergeht. Es gibt nicht so viele Regeln, es gibt nicht so viele Einschränkungen. Ich glaube, ich musste auch so ein bisschen lernen, dass es nicht Ziel sein kann, das so in ganz starre, feste Strukturen zu pressen, in so ein ganz starres, festes Korsett, so wie man das vielleicht an anderen Orten machen muss, sondern dass man das hier wesentlich freier so, so handhaben muss um auch Leute zu motivieren, sich einzubringen und so ein Fingerspitzengefühl zu entwickeln und zu gucken, wie kriegt man das gemeinsam mit den, mit den Ehrenamtlichen hier hin. Vielleicht auch eine gute Mischung zu finden zwischen einem Kulturort im ländlichen Raum, der eben nicht so nach den klassischen Mustern funktioniert und trotzdem funktioniert. Mein Name ist Katrin Reuscher, ich arbeite bei der Otto-Pankock-Stiftung seit Januar 2014 als Projektmanagerin für dieses regionale Projekt, was zum Ziel hat, den Ort Haus Esselt und das Otto-Pankock-Museum langfristig und nachhaltig zu sichern. Der nächste Aspekt ist eigentlich, wie kann man mehr Besucher an den Ort bringen ohne ihn und seine besondere Aura auf der anderen Seite zu zerstören. Wie kann man vielen Menschen oder mehr Menschen die Botschaft der Pankoks, würde ich mal sagen, näher bringen? Also, wie sieht das Angebot aus? Das wollen wir modernisieren, zum Beispiel die Ausstellung. Und der vierte Baustein ist dann halt eben, dass auch in den Gebäuden ein gewisser Sanierungsbedarf steckt. Also, auch die müssen sozusagen zukunftsfit gemacht werden. Ja, und damit dann eben auch gesichert. Es ist so, dass eigentlich die gesamte Anlage hier, die Gebäude, das Kunstwerk im Eigentum von Eva Pankok ist und sie möchte eben zu Lebzeiten regeln, dass wenn sie mal nicht mehr ist, dass dieses Erbe ihrer Eltern, da wird ja nicht nur das Erbe von Otto Pankok, sondern auch der Nachlass von Hulda Pankok in die Hände der Otto Pankok Stiftung übergehen. Und so müssen wir sehen, dass wir durch die Stiftungen, die wir haben, die Otto-Pankok-Stiftung und die Gesellschaft, die das operationale Geschäft bisher gemacht hat, dass wir uns da zusammenschließen und irgendwie einen gemeinsamen Weg finden. Und dafür ähm, braucht es in aller erster Linie Menschen, die Verantwortung übernehmen, aber es braucht natürlich auch die finanziellen Mittel. Und die versuchen wir jetzt eben im Rahmen der Regionale ja, zu akquirieren. Sowohl die Gebäudesanierung ist notwendig als auch äh, energetische Veränderungen sind notwendig. Und äh, das ganze Zeitgeschehen verändert sich und damit müssen wir uns auch ein Stück verändern, um auch für alle hier einen Ort zu bieten, von dem die Menschen was mitnehmen können. Ja. Dieses Haus hat an und sich die Atmosphäre deshalb bekommen, weil hier nichts aufgesetzt wurde. Sie müssen sich so vorstellen, Pacock war ja nicht nur Maler, sondern er lebte auch in die bäuerliche Kultur. Und seine frühen Sammlungen, wie zum Beispiel die Hinterglasmalerei oder hier, wenn Sie sich umschauen, das sind also Schränke aus der Umgebung. Ne? Dieser Schrank ist genauso alt wie dieses Haus. Und das ist in diesem Hause in besonderer Weise, ja, sag ich mal, ein Stück atmet, dieser Geist in all den Dingen, die hier sind. Mein Name ist Theo Overlöper, geboren bin ich im Ruhrgebiet. Bin dann später, so mit 20 Jahren, hier nach gekommen, der Heirat wegen und dadurch bin ich auch im weitesten Sinne an und sich mit Pankow bekannt geworden. Damals natürlich erst mit seinen Bildern, später dann aber sozusagen mit dem Museum, da lebte Hulda noch. Ja, das waren so die ersten Beginne. Danach war aber auch eine lange Zeit Pause, bis dann zum ersten Mal Eva mal zu mir kam. Ja, und daraus wird dann eben eine lange Freundschaft und ein großes Miteinander. Es ist im Grunde von äh, Hulda Pankok und Eva Pankok vorgelebt worden hier, äh, wie man dieses Werk schützen, bewahren kann, aber auch verbreiten kann. Und äh, sie haben das überwiegend gemacht, indem sie Freunde gewonnen haben. Wirklich, äh, die hier hinkamen, die wurden zunächst allmählich Freunde und äh, haben sich dann immer mehr verbunden gefühlt mit dem Werk, mit den Themen und mit diesem Ort. Und dann kommt allmählich oder wächst auch die Bereitschaft, von ganz innen hier mitzuwirken und mitzuarbeiten. Das war 2003. Da war Frau Pankok wieder mal in Frankreich zu malen. Und äh, da kam ein Anruf hierher, äh, dass sie schwer verunglückt sei. Und ich bin dann sofort dort runtergefahren und äh, habe den ganzen Unfall für sie abgewickelt. Und äh, sie ist dann nachher auch äh, sehr bald nach Hause gekommen. Und dann bin ich eine Weile noch hier im Haus geblieben, auch nachts bei ihr geblieben, weil nachts niemand hier war. Und da hatte ich nach einiger Zeit das Gefühl, wir kennen uns schon 20 Jahre mindestens. Das Vertrauen ist dann sehr schnell gewachsen. Und dann habe ich auch immer mehr hier geholfen, ehrenamtlich. Hallo Eva, hm? kannst du mal eben her schauen? wir müssen unbedingt noch eine Unterschrift haben, ja. der Christian Lein, der mhm. möchte das noch haben, der hat eine Unterschrift. Ja, muss der der Und der Herr Lada hat das jetzt gemacht mhm. und wenn du das jetzt mal eben unterschreiben würdest. Ja, ist da, ne? ja hier ziemlich, mhm. musst du aufpassen, weil das ja so ein kleines Bild ist. Ja eben, ist, ne? das ist so klein. Ja, aber vom Licht her geht das jetzt so, glaube ich. Ne? Ist auch ein Farberstift. Ja, da musst du weg sein. Ja, da gehen. So. Nee, du, ich brauche, hier, ich brauche jetzt meine, die Lupe. Nee, kann nicht mehr. Ist nicht hell genug. Ich habe dir doch noch mal mehrere Stifte gesucht. So, dann guck mal bei dem. Das ist ein richtiger Zeichenstift. Ja? Ja. Der müsste klappen. Wir alle fühlen uns im Eigentlichen verantwortlich dafür, dass das Werk weitergetragen wird oder der Geist des Werkes. Aber natürlich auch, dass Frau Bangkok selber ihren Lebensabend in dieser Form auch verbringen kann, dass sie weiterhin das etwas körperbehindert, äh, durchführen kann, dass sie weiterhin malen kann, aber dass sie auch da ist, aus ihrer Zeit zu erzählen, um den Menschen das mitzugeben für die Zukunft. Und äh, so ist sie eingebunden und wir sind von ihr eingebunden. Das ist ein äh, sehr gutes Wechselspiel, ein Geben und Nehmen auf allen Seiten. Und ich glaube, äh, das macht die Arbeit hier äh, sehr lebendig. Ich darf nicht aufhören. Ja. Jetzt kann ich sehen. Prima. Jetzt wird er auch... Ne? Ja. Jetzt klappt's gut. Ja. Jetzt war es recht. Gut. Kann ich dir noch eins bringen? Ja. ja. So. Einmal deine Unterschrift geben. Hm? Das ist gut. Ja, ich habe immer in meiner Kindheit gedacht, Mama hat einen Beruf. Die war Redakteurin in der Zeitung Tageszeitung der Mittag und sie hat ganze Seiten da gemacht. Ein geistiges Leben hieß eine Seite und eine Seite für, für Frauen. Und dann dachte ich, Mama. Hat also gearbeitet und Geld verdient. Und Papa nicht, der hat gemalt. Hatte aber auch nie richtig gestellt. Das Malen machte Spaß. Ja, man darf sie eben bei dieser Geschichte gar nicht vergessen, denn Hulda hatte die Stärke, dass ihr Mann die Freiheit hatte zu malen, dass sie ihn abgedeckt hatte, im Dritten Reich Möglichkeiten geschaffen hat, sozusagen auch des Überlebens. Also im Eigentlichen kommt sie schon bei uns ein bisschen zu kurz. <lacht> so ist das. Äh, na? Äh, ja, warum eigentlich? Aber Sie können bei der Tochter anfangen. Sie spricht auch mehr über ihren Vater als über ihre Mutter. Und vielleicht ist es das so, zusammen, was wir auch manchmal aufnehmen. Aber ich denke, wir versuchen schon klarzustellen, dass das immer eine Einheit war. Es gibt uns ein wunderschönes Bild. Ja? Das zeigt an und für sich ein Boot in einer sehr, sage ich mal, bewegten See, in dem eine Frau am Ruder sitzt, ein Mann mit einer Staffelei malt und ein Kind spielt. Also dieses symbolische dieser Familie. Sie hatte immer das Ruder in der Hand. Und ich glaube, was die Brennen besonders verbannt war, jetzt sage ich mal auch diese geistige Ebene. Ja? Beide hatten die gleiche Werteskala und beide konnten einander lassen in der Entwicklung, förderten die Entwicklung. Und wenn man das sozusagen als Ideal ansieht, dann würde ich sagen, ja, das war's. Hm. Wenn man hier hinkommt, egal ob man jetzt Besucher ist oder ehrenamtlicher Mitarbeiter, man findet immer jemanden, der einem eine Tasse Kaffee anbietet. Und äh, ich glaube, das macht so von der Atmosphäre her ganz viel aus. Morgens sozusagen gekräht als erstens nicht ich, sondern der Hahn. Und der fängt schon um 5 Uhr hier vorne an, richtig Krach zu machen. Ja. Um 8 Uhr morgens oder halb acht, manchmal auch um 7 Uhr, äh, bewegen sich dann so die ersten im Haus, meistens die Katze und der Hund. Ich stehe ziemlich spät auf, dann kommt eine Schwester und wäscht mich und tut, was ich nicht kann. An meinen Rücken komme ich nicht mehr ran, richtig. Dann gibt es ein. Frühstück, das manchmal sehr eilig, manchmal aber auch im Miteinander eingenommen wird, immer so wie die verschiedenen Abläufe sind. Und abends, ja, wie überall, ne? wird entweder ein bisschen Fernsehen geguckt, gelesen oder draußen Pfeife geraucht. Nachts schläft meistens ein, der ein Herr, der. Es gesehen hat, dass ich, wenn ich alleine bin, ich mal fallen kann. Und er hat mich schon zweimal gerettet. Ja. Dann komme ich nicht wieder hoch. Ne? Man lässt mich nicht alleine. Und der Freundeskreis ist so groß geworden. Nachmittags kommen also immer wieder Leute, die diesen Ort kennenlernen wollen. Und auch da muss ich sagen, ist es ja so, dass Frau Pankock sich immer freut. Und die Menschen, die nachher kommen, haben, sind Gäste und werden auch immer eingebunden. Ne? Wir haben durch den Kernpunkt von Eva Bangkok die ja dieses lebt. Ja? Ist egal, wer nach hier kommt. Er wird immer ein Gast sein. Und er wird immer aufgenommen, ob er schwarz, grün, außer gelben oder oder. Das ne? spielt gar keine Rolle. Und es macht mir auch Freude. Wenn Menschen kamen, konnte ich ja auch mitreden. Ne? Lernte ich also auch Menschen kennen. Ne? Und jetzt kann ich ja nicht mehr laufen. Das freut mich ja auch. Also ich, also Ja, ja, steht Und es gibt dabei wunderbare Begegnungen. Und was am meisten erfreut, denke ich, ist, dass diese Menschen auch immer wiederkommen. Also sie werden praktisch hier Stammgäste. Und das ist sehr schön. Also Einerseits wünscht man sich natürlich auch immer mehr Besucher, aber andererseits, denke ich, sind das gerade die Wertvollen. Die, die immer wieder kommen und die auch wissen, warum sie kommen und den Ort und das Werk so schätzen. Es war selbstverständlich, dass ich anfing zu malen.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 Und dann habe ich also diesen Riesenkopf gemacht und jetzt hoffe ich, dass ich auch in diesem Jahr noch wieder in die Provoce komme und da dann malen, malen, malen kann. Schön, schön, schön. <lacht> Gut, Eva, dann fahren wir jetzt. Ja? Ja. Ja, das war in Mazedonien oder Montenegro, nee, das gehört zu Montenegro. Nicht mehr so steinig, ne? Vor ja. meinem Geburtstag haben sie auch, ohne mich zu fragen, haben sie alle meine Bilder jetzt aufgehangen. Ja. ja. Aber nur ein paar Wochen und dann kommt mein Vater wieder ganz und gar. Ne? Aber es ist da in der Gegend, ist es auf jeden Fall. Ich rauche nicht mehr. Nur wenn ich ein Bild mache, sonst nicht. Wenn ich es fertig habe, dann muss ich nochmal mal, mal hängen, da an der Wand und dann kann man noch gucken und ja, und dann und trink die? Ja, passt dies nicht. Sagt man noch woanders. Mhm. Weg. <lacht> hier, hier, hier. Das doch so nette Menschen. Und dann haben sie habe ein Heidebär. Für Eva ist es etwas ganz Besonderes. Sie möchte natürlich bewahren. Ja? Und wir möchten bewahren, aber aus diesem Bewahren heraus auch die Zukunft mit weiterentwickeln. Wir sind natürlich auch auf dem Wege, neue Konzepte zu schaffen, die natürlich dem, der Zeit dementsprechend sozusagen äh, auch gebaut werden, das heißt auf die Zukunft ausgerichtet, aber mit der, in der gleichen Werteebene. Also, ich als Künstler. So darzustellen und ganz hineinzugeben, ich denke, das war etwas, was Otto in besonderen Weise auszeigte oder anders die Familie, das kann man auch von Eva sagen. Ne? Die ganze Familie hat immer sehr, sehr einfach gelebt. Stellen Sie sich vor, Sie sind ja hier an diesem Ort, vom nächsten Ort so fünf Kilometer entfernt. Hier war kein Auto, die sind zu Fuß gegangen. Die hätten Sie hätten zehn Autos erlauben können. Nein, es war Grundsätzlichkeit in dieser Einfachheit zu leben, so wie auch Hüller, die in dieser klaren Form da auch lebte. Wir probieren schon, ja, das auch als Grundlage mitzuhalten und ich glaube mal, das ist auch ein Stück im Sinne von Pankow. Also bei den Profanen, muss ich mal sagen, da spiele ich die wichtigste Rolle. Wir sind also hier, sage ich mal, so Mädchen für alles. Aber ich denke mal, wenn man sagen Mädchen für alles, dann ist das nicht abwertend gemeint. Sondern ich denke, jeder übernimmt ihm eigentlich in alles. Ich übernehme die Küche und andere helfen dabei. Und wenn wir hier ja größere Gesellschaften haben, dann ist das ja manchmal so, dass man wir haben einfach viele helfende Hände auch braucht. Aber es sind auch die langen Abende da, die unter anderem eben ein alter Mensch wie Frau Pankock sozusagen in einer Runde auch verbringen möchte, die jetzt nicht aus zweien besteht Fernsehen und Person, sondern eben aus den Menschen, die in der Umgebung sind. Und das ist das Schöne, dass wir das bis abends spät auch mit ihr machen können. Ne? Also, ich denke mal zum Ersten. also den Satz, den ich am häufigsten hier höre, ist eigentlich soll doch alles so bleiben, wie es ist. Und im Prinzip stimmt das auch, weil... Niemand kann ein ernsthaftes Interesse daran haben, diesen, diese Aura und diese Besonderheit dieses Ortes, die wirklich jeder ähm, findet, wenn er hier hinkommt. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der, der nicht gefangen war, irgendwie wirklich noch nie jemanden. Dass man das kaputt macht. Das kann nicht Ziel sein. Ja. Danke. Ja, ja Eine Dame ist vom Tisch. Okay. <lacht> Ich würde sie aber auch vornehmen. <lacht> Ach nein. Ja, von hier aus sehe ich das nicht. Ja. Ja. Na? Ja. Ja. Ja, Gibt es mir mal eben ja. bitte die Soße, die vor deiner Nase steht? Ja, die Kreuzotter gehört auch hier an den Niederrhein. Aber jetzt siehst du keine mehr. Ja, zumindest habe ich hier selber, habe ich auch noch keine, aber bei mir am Hof waren überall Kreuzorte. Viele meinen allerdings, auch wenn sie eine Blindschleiche sehen, wäre schon so Kreuzer, Ja, nur Blindschleiche ist ja nicht giftig. Jawohl, in Frankreich schon, diese kleinen Fippern, die sind schon ein bisschen unangenehm. Ne? Also die ganzen Bäume, die man da sieht, die standen nicht, also hier konnte man so bis zum Scheune da sehen und, und Kuhstall war da, Kuhstall hauptsächlich und dann, ja, da waren auch keine, doch ein Baum war da und da war noch eine alte Linde, die ist aber ganz kurz, weil wir hier waren, umgefallen, also einfach bei Wind, ne. Aber die war einfach auch krank schon und konnte nicht mehr, ne? aber sonst war alles frei. Die Bäume, die hier sitzen, stehen und alle hat er gesetzt. Ja, macht ihm so viel Freude. So Eva, ich bin weg, ja, bis ja? Morgen, früh, morgen früh. Kommst du wieder? Ja, bin ich wieder da. Gut. Gute Nacht allen. Hm? Ja? Ja. Hm. Und dann hatte ich drei Gänse zum Geburtstag gekriegt. Sind auch alle alt geworden, also geschlachtet wurde keiner. Und zwei waren schon tot. Ne? Und nun war die dritte ganz da alleine. Und da wollte sie auch nicht mehr leben. Hat sich hingelegt und nicht mehr gefressen. Dann denke was machst du jetzt? Und Gänse... Wenn sie verliebt sind, die sagen dann zu ihrer Frau da immer, tja, tja. Dann habe ich mich da vorhin gesetzt und gekniet. Und dann habe ich eine halbe Stunde, tja, gesagt. Von da ab war ich eine Gans. <lacht> immer wenn ich rauskam, dann kam sie angelaufen, ja. Endlich wieder ich war ja eine Gans. Und dann hat sie aber auch brav gefressen.